Die Covid-Pandemie hat uns seit Mitte März dieses Jahres fest im Griff. Aus diesem Grunde begrüße ich Sie zum ersten Mal in Form einer Videoreportage. Ich habe es ein bisschen mit dem Epictet gesagt, hat, einige Dinge sind in unserer Gewalt, andere nicht. L'université m'a soutenu, vraiment au niveau professionnel und personnel, ich dirais, und me permet aujourd'hui d'établir carrière Réussie. Die wichtige Frage ist, welche Interpretation dient dem guten Leben?